Benutzt man Ki oder man benutzt im Allgemeinen die Relativ. Im Allgemeinen. <musik> Hello, que vous allez bien. ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es ein Video über das Relativpronomen Ki. Exemple: A Paris, j'ai rencontré une fille. Elle est sympa. In Paris, j'ai rencontré une fille, qui est sympa. Das Relativphonomen qui ist das des Man stellt die Frage, wer oder was. Wer ist nett, würde man hier fragen. Ja? Qui est sympa, la fille, also das Mädchen. Qui vertritt sowohl Personen als auch Sachen? Also, man kann zum Beispiel sagen, film qui est Es ist ein film, der interessant ist. Ein film, das ist ja keine Person, also kein Mensch. À Paris, j'ai rencontré une fille qui est sympa. Ja, qui vertritt hier, also eine Person. Qui ist unveränderlich. Das heißt, egal ob wir jetzt sagen. À Paris, j'ai rencontré une fille qui est sympa. Ja, und qui bleibt gleich. Und wenn wir sagen, voici les élèves qui font l'échange. Hier seht ihr, Ki vertritt leselev, also leselev, das ist die Mehrzahl und ihr seht, Ki bleibt gleich, so wie vorhin in den zwei anderen Sätzen. Ja, es gibt keine Veränderung. Und im Relativsatz richten sich das Verb und das Adjektiv, wenn wir ein Adjektiv haben im Relativsatz, auf das Nomen, auf das sich Ki bezieht. Exemple: für diese Rezept, il me faut des Tomates qui sont fraîches. Ihr seht, äh, Ki bezieht sich auf der Tomate? Der Tomate das ist in der Mehrzahl. Ja, es ist weiblich Mehrzahl. Ja, wir sagen jetzt des Tomates qui sont und wir können nicht sagen des Tomates qui est. Ja, weil das Verb ja angeglichen werden muss an des Tomates. Ja, und qui sont frisch, weil das, ist das Adjektiv frais, frisch. Frisch heißt auf Französisch frais in der Einzahl und wir sagen der Tomat frais weil es weiblich Mehrzahl ist. So, das war's dann auch schon für heute für das relativ pronomen Ich hoffe, das video hat euch gefallen. J'espère que la video vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous bisous. Oh, bon. <musique>